Guten Morgen, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, äh, der Lockdown soll heute in Rosenheim schon ab Freitag äh, stattfinden. Also eher als im Rest der Republik. <lacht> ja, äh, <lacht> wie die Stadt Rosenheim in einer Pressemeldung bekannt gibt, hat die Regierung von Oberbayern die Stadt angewiesen. So, nebenbei, ich verlinke euch das, äh, deswegen habe ich das jetzt nicht gleich zu Anfang auf den Schirm gebracht, sondern so, weil das... Das erschlägt einen das Rot. Hier ist eine Abstimmung, aber naja, was davon zu halten, ist eine andere Sache. Gut, ähm, das war Update 14.45 ne? Und zwar ja sehr kurzfristig. Jetzt kommt aber was anderes. Das war etwas untergegangen da hat mich wieder unser Karl Heinz darauf hingewiesen. Ähm, eine völlig überdrehte Einschätzung der tatsächlichen, tatsächlichen Lage. Das wurde auf Rosenheim 24 auch bekannt gegeben. Ich lese euch kurz vor. Wir haben null Patienten auf Intensiv mit mit corona und wir haben null Corona-Patienten an einem Beatmungsgerät, sagt Google, das ist der Pressesprecher. Es gebe eine völlig überdrehte Einschätzung der tatsächlichen Lage durch die Medien. Und das sagt er in diesem Artikel. Verlinke ich euch auch. Könnt ihr euch dann durchlesen. Steht hier eindeutig und äh, seine Stellungnahme. Die war noch von... Moment... 11.54 Uhr am 28. So. Heißt also, die Bayern sind damit nicht ganz einverstanden. Vor allem die Rosenheimer Bayern. Ich kenne diesen Platz. Ich habe, glaube ich, hier habe ich mal gesessen. Es war sehr schön. Also Rosenheim ist eine sehr schöne Stadt. Ich habe da einen lieben Freund und war eigentlich immer gerne da. Aber naja, wenn es so weitergeht, werden wir wohl nirgendwo mehr hinreisen dürfen, wenn wir uns da nicht gegen wehren. Ne? Also, Leute, ich sag bloß, macht was. Weil äh, ihr seht ja, die wollen das alle selber nicht, die Leute. Wir müssen sie bloß dazu bekommen, ne? dass sie es das dann wirklich auch durchsetzen. Ich finde es schon mal gut, dass der Pressesprecher das so gesagt hat. Aber es muss noch mehr solche Pressesprecher und ähnlichen Leute geben. Also macht was, aber macht's gut. Einen schönen Tag für euch und bis zum nächsten Video. Tschüss, Tschüss.